Nicht erst seit den Wirtschaftssanktionen ist es verboten, Chemikalien nach Russland zu liefern, aus denen sich Kampfstoffe herstellen lassen. In diesem Verdacht steht jetzt ein Unternehmen aus der Nähe von Bremen, bei dem heute früh eine Razzia stattgefunden hat. Nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung geht es um Substanzen, die auch für die Herstellung des Nervengiftes Novichok verwendet werden können. Um 9 Uhr morgens Zugriff in Lilienthal, nordöstlich von Bremen, bei der Firma Riol Chemie. Der Verdacht, die Firma habe in den vergangenen dreieinhalb Jahren giftige Chemikalien und speziellen Laborbedarf nach Russland geliefert, ohne entsprechende Genehmigung. Hintergrund ist der Verstoß gegen das Außenwirtschaftsgesetz. Insoweit besteht der Verdacht, dass Waren unbefugt nach Russland importiert worden sind und das in mehr als 30 Fällen. Bei mehreren der Chemikalien soll es sich um sogenannte Dual-Use-Güter handeln. Das heißt, sie können sowohl zivil als auch militärisch verwendet werden. Möglicherweise auch für die Herstellung von Chemiewaffen. So zum Beispiel des Nervengifts Novichok. Novichok soll bei dem Giftanschlag auf den russischen Oppositionellen Alexej Nawalny eingesetzt worden sein. Nach dem Anschlag verhängten die USA Sanktionen gegen gut ein Dutzend Unternehmen, darunter auch Riol Chemie. Heute soll es nur um Kleinstmengen gegangen sein, die aber den Empfängern als Muster für die eigene Herstellung dienen könnten, so Experten. Die Eigenproduktion dieser Stoffe kann man vielleicht auch ins Bild schieben und sich überlegen, Tonnen davon, Kilogramm, wird man vielleicht gar nicht über den Handel, der überwacht wird, einkaufen. Aber die hochwertigen Referenzsubstanzen, um die Qualität der eigenen Produktion zu überprüfen, die könnte man möglicherweise verdeckt tatsächlich im normalen Chemikalienhandel beschaffen. Brisant ist der Fall deshalb, weil die Empfängerfirma der Giftstoffe mit dem russischen Militär und dem Inlandsgeheimdienst zusammenarbeiten soll. Die Firmen wollten sich zu den Vorwürfen bislang nicht äußern.